Welchen Fußballverein ich so ein bisschen nahestehe, gesagt, meine Gute, vielleicht hat man auch einfach nur einen frustrierten Pferd, den wir gestern hier in Stuttgart gesehen haben, einfach ähm, verfolgen können, als er sein BVB-Trikot ausgezogen hat, hier in die Ecke geworfen hat, welches ein, ein Teil damit hier äh, zu diesem Kostüm geführt hat. Wie gesagt, Spötter. Nein, das stimmt nicht, ähm, sondern. Es ist die Wutzi-Biene, steht hinten auch drauf und das ist Tina Dörrer und City. Sowohl eine Biene auf dem Stiefel, Oppala, vorne auf der Stirn, hinten am Satte. Sehr, sehr schöne Wendung. Und auch die ist unglaublich schnell. Trotz dieses einen Abwurfes geht das unglaublich rasant hin auf die letzten Metern. Die. Grundzeit von 57 Sekunden, ganz, ganz stark von Tina Deurer, 57, 2, 8 Sekunden. Wäre sie dort fehlerfrei geblieben, hätte sie damit ähm, Jörne Spree zum Beispiel verdrängt auf dem dritten Platz. So ist es nicht Platz 3, aber immerhin ein sehr, sehr guter siebter Platz geworden. Das wundervolle Kostüm von der Wutzi-Biene mit Tina Deura. Und ja, jetzt wird noch kurz bekannt gegeben. Der Sieger steht fest, meine Damen und Herren, keiner war schneller als Alberto.